Hallo, ich bin der Yelon, Produktionsmechaniker bei Baumann Fäden AG in Erminswil. kommt mit. In den ersten zwei Lehrjahren machen wir in der Lernwerkstatt unsere Grundausbildung. Dort wir halt bohren, drehen und fräsen. Im dritten Lehrjahr machen wir einen Kurs, wo wir lernen, wie wir Fäden herstellen. Und dann arbeiten wir in einer Abteilung. Bei der Baumann Fäden AG gefällt mir, dass wir die gleiche Grundausbildung wie Polymech haben dass wir auch CNC Fräse und Drehen machen können. Mir gefällt zusammenarbeiten mit den Lehrlingen und dass wir halt so Ausflüge haben wie das Lehrlingslager oder generell Teamausflüge und dass man halt in der Kantine zusammen essen wie Beispielsweise beim CNC Fräsen, wenn ich mal ein Problem hat mir eigentlich immer ein Berufsbildner geholfen. Am Anfang hat man sich Grundkenntnis erarbeiten müssen, bis man halt drin war. Wenn man die Lehre gut abgeschlossen hat, bekommt man bei Baumann Feder AG die Chance weiterzumachen und sich gut weiterzuentwickeln. Dank dem Produktionsmechaniker habe ich die richtige Grundausbildung wie der Polymech. Einfach, dass ich weniger Schulstufe und Schultage habe. Wenn ihr auch so Teile herstellen bewerbe euch jetzt.